In den 50er Jahren war Großbritannien stabil und konventionell. Alles war langweilig. Meine Generation verlangte jedoch einen Neuanfang. Ich wollte schon als Zehnjähriger Schauspieler werden. Aber Leute mit meinem Hintergrund und meinem Akzent werden selten Schauspieler. Alles, was ich wollte, war eine echte cockney figur auf die Leinwand zu bringen. Und dann bekam ich die Chance, das zu tun. Eine alte Regel besagte, du wirst zerrissen und fertig gemacht. Alles war langweilig und grau. Wir wollten Farbe nach London bringen. Das ist vielleicht zum ersten Mal eine Zeit war, in der die Zukunft von jungen Leuten gemacht wurde. They've all Oft hört man ja nicht, was Models sagen, aber sie hatten eine Stimme. Und niemand konnte mir den Mund verbieten. Wir müssen the Land von Don't Care Police Die Polizei Keith Richards' Haus This Das ist nicht die erste Generation, die die moralischen Werte der letzten Generation. Wir waren total davon überzeugt, dass dies unsere Zeit war, die beste unseres Lebens. Worum ging es eigentlich? Das werde ich Ihnen jetzt zeigen.